Ganz gleich ob Mitarbeiterauszeichnung, Kollegengeschenk, Sammelobjekt oder witzige Schreibtischdeko. Für Super Superberta ist kein Fall zu stressig und kein Büro zu trist. Ihre Mission? Lächeln und Entspannung schenken. Die fröhlich kugelrunde 10 cm große Superheldin ist ein echter Eyecatcher. Zum Abbau von Stress einfach zusammenknautschen und sofort den Gute-Laune-Effekt spüren. Durch die Materialbeschaffenheit von Polyurethanschaum verliert sie nie ihre Ursprungsform und lässt sich rein gar nicht aus der Ruhe bringen. Im Heldenoutfit ist sie ein echter Hingucker und begeistert spielend leicht Kunden, Mitarbeiter und Freunde. Überzeugen Sie sich selbst von der squeezies Qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.